Barbara, ich habe meinem vierjährigen Sohn eine sprechende Puppe geschenkt. Jetzt bin ich nicht sicher, ob ich mir da nicht einen Spion ins Kinderzimmer geholt habe. Klar, dass man in einer solchen Situation verunsichert ist. Drei Dinge sind beim Kauf von vernetztem Spielzeug zu beachten. Die Produkttests lesen, auf die Datensicherheit achten und beim Kauf genau hinschauen. Man hört gerade so viel von vernetztem Spielzeug. Was ist das eigentlich? Internet of Toys ist ein Phänomen mit vielen Facetten. Es geht unter anderem um Puppen, die mit Kindern sprechen oder um Autos, die man mit einer App steuern kann. Nicht alles davon birgt Risiken für unsere Kinder. Allerdings werden einige Spielzeuge tatsächlich für ihre Mängel bei der Sicherheit kritisiert. Heute geht es eben nicht mehr nur um die Materialien des Spielzeugs, sondern auch um Fragen der Privatsphäre unserer Kinder. Warum ist Datenschutz bei Spielzeugen so wichtig? Weil manche Spielzeuge Bilder oder Sprache vom eigenen Kind aufzeichnen und auch ins Internet übertragen. Und da kann man sich nicht sicher sein, was mit diesen Daten passiert. Das Neue am Internet of Toys ist, dass damit Datenprofile einzelner Personen praktisch von Geburt an gesammelt werden können. Eine andere Gefahr könnte einmal die Steuerung des Verhaltens von Kindern werden, ohne dass die Eltern das wissen oder damit einverstanden sind. Und was kann ich nun konkret tun, um herauszufinden, ob das Spielzeug wirklich sicher ist? Ja, das ist leider gar nicht so einfach, aber wir können zum Beispiel im Internet suchen, welche Einschätzungen und Meinungen es dazu gibt. Das ist allerdings aufwendig und es braucht Zeit. Und im Geschäft, wie kann ich dort eigentlich erkennen, ob ein bestimmtes Spielzeug vernetzt ist? Ja, da muss man schon wirklich genau suchen. Es gibt nämlich nicht ein Regal für alle Spielzeuge mit Internetanschluss. Ich muss mir also genau anschauen, braucht es einen WLAN-Anschluss, hat es eine eigene App oder ein Mikrofon oder eine Kamera oder andere Sensoren eingebaut. Und eines noch, sprechende Puppen können das Reden und die Interaktion mit Menschen nicht ersetzen oder zumindest noch nicht. Der Kontakt mit Menschen und das Lernen von Menschen ist also für die Entwicklung des Kindes ganz entscheidend. Auf der anderen Seite nicht vergessen, vernetzte Spielzeuge bergen nicht nur Gefahren oder Risiken, sondern sie können den Kindern auch helfen, die Welt auf spannende Art und Weise zu erkunden.